Jetzt freue ich mich sehr auf unseren nächsten Speaker, weil er hat sich schon eingemischt als Fragender. Es geht um KI-Kompetenzen und Future Skills jetzt. Casual Learning, das haben wir jetzt schon seit gestern erfahren. Große Sprachmodelle und Conversational AI haben einen riesigen Schub erhalten und geben auch einen großen Schub. Und jetzt ist nämlich die Frage, weil sie danach schreien, im Learning und Education-Kontext äh, eingesetzt äh, zu werden, was dazu ein Computerlinguist und Digital Enabler wie Werner Bogula vom ARIC zu sagen hat. Fünf Minuten Bühne frei für Werner. Herzlich willkommen. Here you go. <lacht> Ja, herzlich willkommen. Äh, zurück von der Pause. Ähm, wann sehe ich meine Präsi hier? Ja, wunderbar. Ja, ich wollte heute äh, von euch von einem kleinen Projekt äh, berichten, wo, wo ich gerade dran sitze für einen E-Learning-Anbieter. Es geht darum, ähm, äh, im Bereich Casual Learning äh, ChatGPT mal einzusetzen und direkt äh, beim äh, Entwickeln der Sache daraus zu lernen. Ähm, die das, der Begriff Casual Learning dürfte euch vielleicht bekannt sein. Ich, ich äh, referiere mal einfach nur die vier Haupt, äh, Haupteigenschaften. Learning, unab Learning unabhängig von Institutionen, Raum und Zeit... Ähm, selbstgesteuertes Lernen also auf eigenen Lernfaden, äh, adaptives und personalisiertes Lernen äh, und vor allem das Wichtigste, und da kommt ChatGPT natürlich groß ins Spiel, ist natürlich äh, digitales und soziales Lernen. Ähm, wenn man sich diese Eigenschaften mal so ein bisschen anguckt, dann sieht man oben so drei Eigenschaften, die also Voraussetzungen dafür sind, äh, dass man das machen kann. und Unten drei Eigenschaften, die wir die ich besonders abgeprüft habe, ob die mit ChatGPT besonders gut angesprochen werden können. Äh, die Zielgruppen und Interessenorientierung der Inhalte, dann, ähm, das kann ich jetzt gar nicht mehr sehen, Seinkungen? <lacht> Die Dialogisierung natürlich, äh, und die individualisierten Lernpfade. Ja, weil die Hoffnung von ChatGPT ist ja, wir kippen das so wie in den Nürnberger Trichter alles da oben rein und dann können wir alles, können wir das Modell befragen. Und ähm, teilweise wurde das, so, wurde das ähm, äh, so realisiert und teilweise möchte ich auch ein paar Schwierigkeiten hinweisen, die es da noch gibt. Das erste wichtige, die Zielgruppenorientierung. Das ist ja in, in GPT quasi eingebaut. Wenn ich zum Beispiel sage, überlege dir mal ein gutes Beispiel für ein paar KI-Techniken, für einen neunjährigen Schüler oder Schülerin, ja, dann äh, haben wir alle schon äh, festgestellt, dass das sehr stilsicher ist. Ja, wenn ich das jetzt für eine Informatikerin mache, dann klingt es irgendwie anders, für einen Juristen auch wieder anders. Also die Transformation, die die beiden Kollegen heute Morgen gesagt haben, funktioniert super damit. Kommen wir zur Dialogisierung. Und hier ähm, ist es jetzt ein ganz klassisches Ding. Wir haben ein Lehrbuch, äh, das hat auch so Musteraufgaben, so richtig old school auf paper. Ja, und wie setzen wir das jetzt um in, ähm, in, in eine digitale GPT-Form? Die Idee ist, ich habe vielleicht Fragen mit Musterlösungen. das Ding stellt mir selber ein paar Fragen und ich krieg dann kann dann darauf antworten und ich kriege aber auch qualifiziertes Feedback. Und das ist ja das Interessante dann beim Lernen, was das Dialogische über das reine Ablesen jetzt von Musterlösung hinaus ermöglicht. Ich habe das schon realisiert und ein paar Beispiele hier. Ich werd das könnt ihr ja später in den Folien noch mal genauer nachlesen. Man kann einfache Sachen fragen, ja, wie zum Beispiel Wissensfragen. Sag mir noch mal in einem Satz diesen Begriff. Ja, Wenn man unterwegs lernt, vergisst man vielleicht so die Definition. Das funktioniert natürlich super. Man kann aber auch ähm, umfangreiche oder detaillierte Fragen stellen, also zum Beispiel, was sind denn die Vor- oder Nachteile von einem bestimmten, einer bestimmten Technologie? Und dann kriegt man sehr schön, wie man hier sieht, aufgezählt, was Vor- und Nachteile sind. Jetzt kommt das Coole, was heute Morgen auch angesprochen wurde. Wir, wir tauschen jetzt die Rollen. Ja? Jetzt fragt mich die KI und ich bin jetzt sozusagen in der Situation zu antworten. Ich sage der KI, stell mir eine Frage zu Brainstorming ähm, und äh, die KI macht jetzt aus der aus dem Pulk der Musterlösung oder aus, also aus dem Material. Erzeugt es selber eine Frage, ja, die ich dann beantworten solle. Und das Coole ist dann, ich bekomme dann auch wieder eine qualifizierte Bewertung dieser Sache. Es sagt dann so, ja, es sind drei von fünf Sachen beantwortet. Ich würde sagen, es war eine gute Leistung. Wenn du das und das noch dazu packst, dann ist es richtig super. Ja, also das ist ja genau das Feedback, was man als Lernender ja haben will, wo man sonst ja einen Mensch für braucht. Auch so Rückfragen, wie hier zum Beispiel, wo der Pfeil hin zeigt, ja, wäre es vielleicht auch richtig gewesen, wenn ich nicht 30 Minuten für ein Brainstorming als Antwort gegeben hätte, sondern zwei Stunden, ja, dann fragt man sich ja so, warum ist das so? Da kriege ich auch noch mal eine qualifizierte, äh, eine qualifizierte Antwort drauf. Also das, das geht weit über das hinaus, dass einfach das um äh, also so, äh, gescrapt wird und umgeformt wird, sondern es wird wirklich qualifiziert umgearbeitet. Dann solche Sachen, das, jetzt geht es natürlich auf die Prüfung zu, Oh, ich muss die Prüfung, ja, äh, dass ich das nochmal durchspielen äh, möchte. Ja, Ich kann also, stell mir eine Prüfungsfrage sagen, kann dann sozusagen, wie in der Prüfung, kann auch die Originalprüfungsfragen nehmen oder generierte Prüfungsfragen und kriegt dann auch eine Bewertung. Also du hast eine Eins, du hast eine 2, du hast bestanden, nee, du musst noch ein bisschen üben. Ja, Auch einen Prüfungsang zu nehmen, wunderbar. Ich kann auch jederzeit, äh, Stichwort freie Lernpfade, zwischendrin, ja, sieht man da rechts, äh, zweites von unten, äh, wie bewertest du meine Antworten bisher? Ja, Man erarbeitet ja so die dialogisch was sagst du bisher ja, dass man da auch ein feedback bekommt ich hoffe ich auf dem richtigen lernpfad bin das beispiel prüfungsfrage hatten wir bereits frage antwort bewertung funktioniert wunderbar und ähm, ja wie gesagt ich kriege dann äh, tatsächlich sogar eine äh, abschließende bewertung ähm, zusammenfassend kann man sagen also conversational ai eignet sich hervorragend für casual learning wissensfragen vertiefte nachfragen funktionieren gpt kann als lerncompanion für fragen ähm, zum fragen generieren eingewendet werden das material muss gut strukturiert werden und, und es gibt noch ein paar äh, Probleme beim konsistenten Durchhalten der Rollen. Also wer ist Lehrer, wer ist Lernender, wer ist Lehrender. Ja? aber ansonsten funktioniert es gut. Und äh, was ich auch noch festgestellt habe: ChatGPT ist ungefähr 30 Mal so teuer wie GPT 3.5. Davon haben wir aber noch gar nicht gesprochen. Das kostet ja auch alles Geld. Ja, aber es funktioniert mit 3.5 sehr gut. Und äh, wer sich, wer das mal angucken möchte, ich habe einen Rechner mit, können wir gerne auch noch mal gleich durchgehen. So, Dankeschön. Super. Vielen Dank. Vielen Dank. Lieber Werner, wir sehen uns nachher wieder. Ich mich gerade gefragt, ob man die KI eigentlich auch feedbacken kann, wie gut ich die finde. Also zurück, aber das besprechen wir gleich ja. äh, äh, im Gespräch nachher. Jetzt machen wir einen schönen Schritt in Richtung Kunst. Kunst trifft KI, ein Lehrprojekt der Hochschulen Pforzheim und Heilbronn. Auf der einen Seite wissen wir... Äh, äh, IT-Studentinnen und Studenten können beispielsweise hervorragende software bauen. Robust, performant, funktional. Designstudierende können aber auch innovative Lösungen für Informationsvermittlungen gestalten. Vielleicht originell kreativ lebendig. Was passiert, wenn wir diese beiden Welten zusammenbringen? Das erzählt uns jetzt Nicole Ondrusch vom LabD der Hochschule Heilbronn. Fünf Minuten für Nicole. Hi zusammen, ich bin nicht instruiert, wenn ich irgendwas falsch mache, dann lag das da, es geht schon los. Das sind deine Folien, ne? das sind meine, perfekt. Also ich darf zunächst einmal, du hast ja schon das Allerwichtigste gerade gesagt, herzlichen Dank, die Projektbeteiligten ganz kurz vorstellen. Es geht nämlich tatsächlich um die Designerinnen der Hochschule Pforzheim, das ist insbesondere meine ganz zauberhafte Kollegin Dagmar Korintenberg, die da auf dem Foto mit drauf ist und mich ähm, selber von der ähm, Hochschule Heilbronn und das Allerwichtigste sind eigentlich aber die Studentinnen gewesen. Und es ist gerade schon in der, ähm, in der Anmoderation gesagt worden. Wir haben gerade als Softwareingenieure ähm, ja, äh, hauptsächlich Funktionalität im Fokus, wenn wir Software bauen oder wenn wir, ähm, sagen wir mal Dinge anwenden, also bestehende ähm, Algorithmen, bestehende äh, Bibliotheken, die vorhanden sind. Es geht uns irgendwie darum, ähm, etwas umzusetzen, was die Bedürfnisse der, ja, der Nutzerinnen in irgendeiner Art und Weise befriedigt. Und das ist meistens funktional. Und angelegentlich denken wir nochmal über nicht-funktionale, also Performance- und Robustheitsanforderungen nach. Und ähm, was wir erreichen wollten in diesem Projekt war, naja, Leute, denkt doch mal ein bisschen tiefer über das nach, was ihr baut. Was hat es für Auswirkungen? Was kann man vielleicht anders machen? Was erreicht ihr damit, wenn ähm, Software prozesssteuernd ist? Ja, welche Verantwortung habt ihr damit? Und äh, wir haben ganz lange nachgedacht, das stimmt nicht ganz, die Geschichte ist ein bisschen <lacht> andere, aber die verrate ich vielleicht hinterher, was machen wir denn da eigentlich? Und ich habe... Ähm, eine Kollegin, die ähm, eigentlich gar nicht Design, das ein bisschen gelogen macht, sondern das nennt sich Kommunikation im Raum. Das war für mich was ganz Neues. Das ist etwas wie, stelle ich irgendetwas hin? Und mit ihr sind wir auf die Idee gekommen zu sagen, wir werfen die Studentinnen zusammen eine machen die technik du hast es gerade schon gesagt die anderen überlegen sich genau diese kommunikation und gemeinsam denken wir nach und das haben wir natürlich irgendwie weil wir ja beides didaktiker sind das sagt nur die folie auch in einer vernünftigen form getan nämlich wir haben uns erstmal überlegt was sind denn die lernziele und das kann natürlich jetzt von hinten keiner lesen aber es ging uns eben vor allen Dingen um Rezeption. Also was kann KI, was darf KI, aber auch, können wir mal schnell Prototypen bauen? Können wir Prototypen bauen, die einsetzbar sind? Können wir Prototypen bauen? Und jetzt kommt der größere Punkt, die wir tatsächlich in einer Ausstellung auch echten Mürzerinnen zeigen können, die von KI überhaupt nichts wissen. Und das war die große Herausforderung. Und dann haben wir also unsere Studentinnen- aufeinandergeworfen und haben ihnen gesagt, haben das also in einem großen Projekt, alles mit großer Beschreibung, und haben sie aber im Wesentlichen alleine laufen lassen. Das heißt, über mehrere Wochen, ein ganzes Semester, mit inzwischen Coaching und anderem da mal hingeführt und ähm, der, die große Angst in der Tat war diese Ausstellung, die hier in diesen Räumen stattgefunden und wir haben heute eines der Exponate auch tatsächlich mitgebracht, was wir euch nachher ganz gerne zeigen möchten. Damals war das hier noch mitten in Corona, also alles auch so ein bisschen schwierig und äh, Studentinnen haben dann sehen können, oh was haben wir denn gesehen, was können wir denn leisten und was ist eigentlich, wenn wir über KI mal auf eine andere Art und Weise reden? Herausgekommen sind zehn Exponate, die wir dargestellt haben, die jeder auch einen anderen Aspekt der KI reflektieren. Was wir heute hier zeigen, ist eines, dass sich darüber Gedanken macht, ob KI nicht Menschen in Schubladen steckt. oder was KI vielleicht für einen, über einen wissen kann oder was KI vielleicht über einen entscheiden kann. Und ähnlich gelagert sind alle Objekte, über die wir jetzt leider nicht reden können. Das liegt so ein bisschen an der Zeit. Und das Spannende war, dass wir zwar diese ganze Ausstellung, also Blut, Schwarz und Tränen, wir waren völlig fertig und haben uns gedacht, solche Lehrprojekte machen wir nie und nimmer wieder, aber als es einmal stand, hat dieses Projekt plötzlich eine riesige Begeisterung ausgelöst und wir hatten die Chance, das noch in ganz vielen Stellen auszustellen. Ich habe noch die letzte Folie, die darf ich noch. Ähm, was haben wir denn daraus gelernt? Denn es ist ja ein Lehrprojekt, es ist ein akademisches Lehrprojekt und das Wichtigste für unsere Studentin, wir haben nachher auch welche da, falls ihr euch mit jemandem unterhalten möchtet, ist ähm, Disziplin und Durchhaltevermögen. Also etwas am Ende zu einer Ausstellung zu bringen, ist eine ganz andere Hausnummer, als mal eben im Projekt einen kleinen Prototypen zu bauen. Es ist aber auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also der erste Gedanke von meinen Studenten war, meine Güte, sind die nett. Und was sie gemeint haben, ist, Mensch, die sind zugänglich, über die können wir gleich beim allerersten Mal super gut reden. Mit denen können wir sofort zusammenarbeiten. Wir haben natürlich auch eine ganze Menge gelernt über Umsetzung zu KI, über technische Umsetzungen. Auch, deswegen bin ich ganz froh, heute hier sein zu dürfen, wie nutzen wir den MOOCs des KI Campus für unsere eigenen Projekte und natürlich eine ganze Menge an anderen Arten von Denken und letzten Endes das Allerwichtigste, die Zusammenarbeit untereinander. Gut, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Tausend Dank. Tausend Dank. Auch wir hören, Nehme ich mit, ne, nehme ich mit, gebe ich weiter. Uh, hören wir nachher auch mit den Fragen von euch. Mehr von dir, liebe Nicole, tausend Dank. Now we switch back to English um, because we want to hear about the new and corresponding results of the EU-funded project Foresight, which aims at creating a digital collaboration platform between universities and companies to foresee and deliver future skills for interfacing between the tech and the non-tech professionals. And I now hand over the microphone to Markus Bick. He's professor for business information systems coming from uh, ESCP, and Mardi Darwish, who is a PhD candidate, lecturer, ESCP Berlin, chair of business information systems. Uh, and we are connected with you remote, and I hope you are out there. there you, ah, it's, I only hand over to you, Mardi. Um, I don't know if, if Markus will be b b with you, but great to have you. Um, yeah, good afternoon, everybody, and thank you for this uh, warm introduction. No, unfortunately, Professor Beck is not going to join us, so this is only me, Mahdi um, as I was introduced. Um, today, I'm gonna present one of our um, Erasmus Plus projects, um, namely Foresight. Um, this project focuses on flexibility and resilience in digital transformation and intelligent automation. Uh, but before we start with the project, um, maybe it helps to know us um, a bit more in detail. Um, I am also representing um, ESCP Berlin, Chair of Business Information Systems. ESCP is uh, mainly a business school, but uh, we are more or less the um, only technical chair um, um, at the campus of Berlin um, together with uh, Professor Beck. Uh, we focus our current research on topics of digital technologies, but also digital capabilities um, regarding organizations and digital competencies regarding individuals. Of course, there are some topics of um, social knowledge environments, broad knowledge and social media networks, but also and that are also fields of um, interest for us. So now regarding um, the project foresight, uh, this is actually a strategic partnership project, uh, meaning that different organizations from different uh, European uh, countries are working together on this project. Um, this is funded by an um, Erasmus program. And um, uh, universities, companies, associations from uh, Romania, Italy, Germany, Croatia, and Belgium. Um started the project in December 2020, so you probably also noticed um, that, that we had to face all the challenges that COVID-19 brought with itself. Um, mm -hmm. It was um, quite difficult for us because uh, we also defined some events as part of the deliverables for this project. And um, as you can see, we had to um, organize all the events um, in the last um, year starting from June 2020 up to um, March 23, at uh, the project actually ends um, in May 2023, so we are now in the finalizing phase of the project. Um, in this event, uh, we uh, selected students from our organizations and sent them to host organizations, meaning uh, other partners in the project. Um, and students had the chance to um, participate in classes and host universities, but also visit companies, um, as the focus of the project was on um, intelligent automation, digital transformation, and algorithmic um, competence. We also aim to create a digital collaboration platform for all of the universities and companies partnering in this project, with the main focus of uh, also creating and delivering And somehow it's created for um, students, academics, but also entrepreneurs. Um, in addition to all the like, cool and fun events that we had for students and um, academics and entrepreneurs, we also delivered intellectual outputs um, and created um, curricula, uh, study materials, white papers, and um, again, the three main um, pillar of, pillars of the project being It is automation to transformation and I don't any uh, for any further information uh, I think you can visit our, our website uh, of course the foresight uh, official website but also uh, for information you could visit uh, the website of chair of business information systems at ESDP so now I think I'm still in time uh, thank you very much also for your time and for Questions or any information, you could contact me or Professor Big directly uh, regarding this project or any um, other related topics. Thank you very much. Thank you very much, Madi. Thank you very much. Um, it was not so easy due to technical reasons to understand you acoustically. Uh, it was wonderful Ooh. that we had the slides. I at least had a bit of a problem, but I think we managed to get the storyline. Thank you very much. Um, will you come back uh, a bit to the middle uh, that we all gather here um, for this talk? Ah, yeah, we have a zweites Mikro. I also get the other microphone. Thank you, Mira. Okay, fantastic. Um, haben wir noch... Do we have a question? Yeah, Orian is having a question. We jump to you either in German or in English, whatever. Danke, das ist eine Frage. Ich darf Werner sagen, weil ich weiß nur den Werner. Aber ich habe mich gefragt, weil eben Sie haben gezeigt, so ein Beispiel, wo der Student war eigentlich richtig und dann die Antwort wird weiter ein bisschen gesagt, oder? Hört man, hört man mich nicht so gut? Doch, fragt. doch, doch. Ja, ich. ich äh, und was ich mich gefragt habe, kann es sein, dass... Ähm, Manchmal, also solche Antworten von ChatGPT sind manchmal sehr lang. Ich sage, ist das korrekt so? Und dann antwortet er mich so, ja, die E-Mail ist gut geschrieben, das äh, erklärt gut dies und das. Und ich habe mich gefragt, für ein E-Mail ist egal, aber für zum Lernen kann es sein, dass zu viel Text eigentlich nicht so motivierend sein könnte oder habt ihr euch da Gedanken gemacht? Also du kannst ja vorgeben, also wie lang die Text, wie, wie, wie lang die Antworten sind. Der Lernende kann auch noch sagen, sag mir das in einem Satz, sag mir das in 50 Wörtern, ja, und insofern kann man das Format auch selber bestimmen. Wir haben jetzt nicht systematisch erprobt, welche Längen jetzt ne, also also ideal zum Lernen sind. Das sind vielleicht auch individuelle Sachen wieder für Lerntypen. Da wäre zum Beispiel Lernanalyse, äh, die wir heute Morgen ja gesehen haben, vielleicht ganz hilfreich. Ne? Vielleicht muss ich noch eine Sache nochmal nachhaken, weil so ein bisschen auch durchklang. Ähm, man ist ein bisschen unsicher, ob das da alles das korrekt ist, was da mhm. rauskommt. Ne? Mhm. Also das war heute Morgen, die Kollegen haben das genau. ja sehr gut dargestellt. Äh, ich benutze das nicht als Wissensmodell, sondern nur als Sprachmodell. Das Wissen hinterlege ich selber in einer Datenbank und ähm, konditioniere das Modell, sodass es sich nur auf dieses Wissen bezieht. Ah. Und äh, wenn das da nicht drin steht, dann sagt es auch, was ein normales GPT nie machen würde, das weiß ich nicht, das steht da nicht drin in dem Lehrbuch. Ne? Ähm, das vielleicht auch mhm. nochmal, weil es so ein bisschen durchklang und vielleicht bei vielen auch noch so die Frage ist, ja, äh, das ist alles ganz toll, aber äh, aus meiner Erfahrung ist das nicht faktensicher. Ja, also damit kriegt man eine sehr hohe Faktensicherheit sicherheit hin, man kann das nie beweisen, aber man, meine Erfahrung ist, dass es sehr, sehr, sehr, sehr faktentreu ist und macht wahrscheinlich weniger Fehler als ein menschlicher Tutor, hoffe ich. Ja, und wie gesagt, die Länge und das Format sind alles Sachen, die man ganz detailliert äh, also, äh, spezifizieren kann. Entweder äh, in dem Layout, also von einem Developer, oder der Lernende selber kann sagen, ich möchte das in einem Satz, ich möchte das ganz ausführlich, erzähle mir mehr dazu. Ja, insofern mhm. ist das ja die Idee des Casual Learnings, dass es dann drauf mhm. reingeht. Ja. Wenn du diese Antwort jetzt übertragen würdest, was du anderen raten würdest als BildungsinnovatorInnen, würdest du sagen, dass das grundsätzlich total wichtig ist zu sagen, äh, macht klar, was sind die Quellen. Also nicht das Netz für alle und, und äh, so, wenn dann irgendwann ChatGPT hat ja noch nicht alle. Es, also wir wissen ja, dass es da noch begrenzt ist, was da reinkommt in den Trichter. Aber was wäre auch für andere InnovatorInnen, was wäre da deine Empfehlung? um genau die Faktizität sicherzustellen. Also diesen Modus sich mal anzuschauen, vielleicht auch mit dem Developer. Ja? Also wie mhm. gesagt, das leere, rohe Modell ist sehr mhm. schlau in Anführungszeichen, aber nicht verlässlich. Mhm. Ja? Das Hinterlegen mit eigenen Informationen, das ist sozusagen die nächste Stufe, was auch viele Firmen natürlich äh, so wollen, weil die wollen nicht mhm. irgendwas, sondern die wollen genau ihre Verträge, ihre Fachinformationen da drin haben, also eine Wissensdatenbank. Ja? Das sollte mhm. man sich angucken, in diesem Modus vielleicht mal ein bisschen da recherchieren. Ähm, dann kommt man zu ganz anderen Ergebnissen als jetzt so. Ich habe mal so ausprobiert, das gibt 90 Prozent, ist es falsch oder mhm. richtig. Mhm. Verstehe. Kann ich ganz äh, kurz dazu eine Nachfrage stellen? Bitte unbedingt. Das heißt, du hast eben gerade nicht Chat-GPT benutzt, sondern die API, wo man eben auch bezahlen muss. Ne? Deswegen meintest du das auch mit den Kosten. Ne? Genau. Dann kann man es eben so individual, individuell tweaken. Wenn man aber einfach den kostenlosen Chat-GPT-Zugang nimmt, dann krieg, kriegt man diese Halluzinationen und sowas. Ne? Also, die Bezahlversion über, über die AFI, ja. Genau, deshalb am Ende auch das äh, mit den Kosten. Ja, das ist ja. nämlich äh, nicht günstig, äh, weil es ist ja eine, eine Dienst, weil ich das, wenn ich das professionell einsetzen möchte, dann ist es ja eine Dienstleistung, die ich genauso wie ein Cloud-Hoster bezahlen muss. Ja, und ich zahle pro 1000 Token, die ich da hinschicke, und dies ja. generiert dann entsprechendes Geld. Und auch für die Kalkulation jetzt von Modellen, also wenn man das jetzt als, äh, als, als Business machen möchte oder frei zur Verfügung stellen möchte, muss man diese Kalkulation immer im Hinterkopf behalten. Aber kannst du die Zahlen noch mal ein bisschen konkreter machen? Also also 1.000 Token. Also, tausend das Token sind, und was kriegst du mit 1.000 Token? 1.000 ja, also, Token, wir können jetzt grob, grob davon ausgehen, Wörter. Es ja. ist ja. ein bisschen mehr oder weniger, je nachdem, ob man jetzt viel zahlen oder Kommata oder so hat. Ja, also ja. 1.000 Token äh, kosten normalerweise im 3,5er-Modell äh, 0,0002, also zwei Zehntel Cent äh, bei dem, bei dem 3,5er-Modell und 6 Cent äh, uh, in dem, äh, dem äh, GPT-4, in dem aktuellen Modell. Und mit 1.000 Token ist man dann schnell bei 6 Cent dann auch schon im Dollarbereich. Ne? Okay, also das heißt, wenn du das übersetzt, bist du mal schnell, wenn du den Job ordentlich machen willst, da was zu hintersetzen, bist du schnell im dreistelligen Bereich. Das kommt auf den Anwendungszweck mhm. an. Wenn ich es jetzt individuell in einer Firma nutze, um ein paar Sachen mhm. jetzt zu trainieren, ein paar auszubilden oder so, dann sagt man sich, okay, das kostet jetzt 600 oder 1000 Euro, mhm. ist billiger als jetzt einen Tutor irgendwie anzustellen dafür oder sogar zusätzlich noch machen. Ja. Wenn ich aber jetzt das frei als Chatbot zur Verfügung stellen wollte, dann wird das nicht mehr klappen. Ne? Ja, ja, ist klar. Weitere Fragen von euch, sonst springe ich mal zum Thema Kunst/IT äh, äh, slash IT in dieser Kooperation. Wenn du, wann war das genau? Wir haben letztes Jahr ausgestellt, also okay. im Wintersemester 2021, 2022 gebaut. Wenn du jetzt eine Annahme machen wirst, welche langfristigen Groschen da gefallen sind oder was sich verändert hat in der Binnenwahrnehmung von der jeweils anderen Fakultät oder von wie man Sachen angeht, ist da irgendwas nachhaltig so verändert, dass, sie, dass jetzt die bestimmte Disziplin auf ganz neue Ideen kommt, wie man was machen könnte oder so? Also im Sinne der Langfristwirkung jenseits dieser Ausstellung durch diese Kollaboration. Boah, was fragst du mich? Frag den Patrick, der sitzt da. Okay, dann frage ich den Patrick. Patrick, hast du dazu eine Meinung? Na, wir reden ja von Veränderung. Wir wollen Bildung innovieren. Dann ist schon interessant. Das eine ist eine tolle Ausstellung zu generieren, komme ich auch gleich zu. Die andere Frage ist, was macht das mit den Gestaltenden? Die oh Gott, eine ganze Menge tatsächlich. Also es macht im Prinzip den eigenen Blick auf, könnte ich so sagen. Und ja. Nach der Ausstellung habe ich mich auch diesem Thema Kunst und künstliche Intelligenz auch dann schlussendlich in meiner Master Thesis gewidmet. Wie, wie lautet die? Es ist ein furchtbar langer, uninteressanter Titel. Okay, okay, wir stellen das zurück. Äh, dann nochmal eine konkrete Frage, aber vielen Dank, dass du dich, äh, dass du da reingesprungen bist. Äh, nochmal zur Ausstellung was hat wahnsinnig gut funktioniert wir reden ja hier ganz viel davon dass wir von allen verstanden werden wollen ja bildungsgerechtigkeit und wir wollen auch die erreichen die noch nicht katholisch sind und so weiter das ist ja thema seit gestern was haben was für arbeiten was für erfahrungsräume was hat richtig gut funktioniert um ki menschen näher zu bringen die bisher da vielleicht gar nichts anfangen konnten? und was wo habt ihr gemerkt, äh, trial and error würden wir so vielleicht nicht mehr machen kannst du da konkret werden oder nicht naja, also, wir gucken es uns ja, wir haben es uns mehr aus der didaktischen Seite angeguckt gehabt. Also, es ging, wenn du fragst, was hat denn funktioniert? Was hat, haben, was wurde denn gelernt? Was hat in der Verständnis von KI funktioniert? Da darf ich jetzt für die Dagmar reden. Die war nämlich ganz begeistert, wie ihre Studentinnen der visuellen Kommunikation immer wieder sehr präzise angefangen haben, Fragen zu stellen zu KI. Das heißt, die hatten eigentlich ja die Aufgabe, ihr rezipiert, also ihr baut ein oder ein Designobjekt. Mhm. und äh, Die haben erstmal losgeschickt und dann haben die angefangen eigenständig zu sammeln und dann kamen sie wieder mit Fragen. Und ähm, was total gut funktioniert hat, eben gerade mit Patrick sehr gut funktioniert hat, war, dass jemand ähm, diese, mh, diese ganze Mischmasch an Gesamtwissen, was sich dazu dran tragen lässt aus allen möglichen Quellen, mhm. nochmal präzisieren konnte. Mhm. Ähm, und aus diesem Präzisen ähm, dann auch tatsächlich eine visuelle Darstellung entwickeln. Ja, das war also immer wieder das gegenseitig Befruchten. Das hat super funktioniert. Mhm. Ähm, was schwierig war, war wirklich das, was ich am Ende gesagt habe, dieses Durchhaltevermögen. Also wir hatten in der Tat ähm, eine ganze Menge Studenten, meine vor allen Dingen leider, die abgesprungen sind. Ja, also Echt? die tatsächlich gedacht haben, boah, da muss am Ende eine ganze Ausstellung stehen. Das ist ja, das ist eine Herausforderung für ähm, für mich, für uns ist es natürlich auch eine ganze Menge an, an Arbeitslast, auch an Intellekte für alle Verantwortung. Also da Krass. haben wir etliche, die auch kurz vorher noch hingeworfen haben. Ähm, bei uns, bei den, äh, bei den Designerinnen, die haben da noch so richtig umgezogen. Da hat man dann am Ende gesehen, da, da kamen die Eltern und brachten die Objekte her und dann kamen die kleinen Geschwister. Also als es dann zog, dann war alles gut. Aber zunächst einmal dieses, wir bauen nicht nur ein Prototyp, der wird irgendwie abgegeben und dann ist auch gut, meine Güte, es ist eine schlechte Note oder vielleicht eine mittelmäßige Note. Aber es waren alles, war alles Credit, Pointe, äh, war alles alles. Credit Point übersetzt. Es mhm. war alles Credit Point, Ja, aber mhm. ähm, äh, äh, ist es ist eben was anderes zu sagen, nee, nee, das muss stehen, das muss laufen und das muss am 22. Februar stehen, weil dann machen wir ja nämlich die Ausstellung auf. Boah. Völlig ja. klar. Und dann geht die Tür auf und dann ist Feierabend. Genau. Und dann ja. muss es halt laufen, weil was ja, nicht das läuft, das den... Alle zuvor. Ja. Ah, total toller Reality-Check fürs Leben. Also äh, äh, ja, das ist einfach, gibt dann kein Zurück. Und ja. Ähm, nächste Frage, äh, Madi, if you're still there out there, I, I have a question to you. If we are still connected with you, I hope. Yes, we are. Ja, ich hoffe auch. Also wir können auch zu Deutsch. Ach so, Entschuldigung. Ja, super. Super gerne. Ähm, wenn ich richtig informiert bin, ich kenne die ESCP als eine Universität, die eine der führenden Europa ist und eine der führenden Wirtschaftshochschulen, eine der drei, die wir in Deutschland haben, in den Feldern, in denen ihr tätig seid. Mich würde jetzt interessieren, ob die Auseinandersetzung mit KI, so wie du sie besprochen hast äh, und beschrieben hast, ob das inzwischen total in institutionalisiert in die DNA der ESCP reingekleckert ist oder ob das bestimmte Studierende bestimmte Projekte, bestimmte Gruppen, die sich dafür interessieren betrifft. Oder ist es wirklich so, dass es ein Ingredient of ESCP already? Ähm, ja, also ich kann die Frage natürlich aus meiner Sicht beantworten, äh, weil ich bin natürlich wie äh, viele andere ähm, Akademiker, äh, in der Hochschule nicht so weit in den ganzen administrativen Prozessen drinnen, aber also, was ich so erlebt habe und mitbekommen habe, ja, eine interessante Erfahrung ist wir haben ja dieses Projekt in 2020 angefangen. Wir haben unser, unser erstes großes Event mit einem Studenten im Juni 2022 hier in Berlin gehabt. Und ähm, da haben wir, ja, über AI, KI haben wir gesprochen, aber da war ja keine Rede von ChatGPT. Mhm. Und bevor wir unser letztes Event hatten, letzte Woche in Bukarest, mussten wir, wir tatsächlich. Und auf kontakt um unseren Studenten ein Format geben zu können, wie sie ChatGPT nutzen dürfen oder nicht dürfen oder wie weit in welcher Form, äh, zum Beispiel für ihre Wäsche arbeiten, was da mhm. ähm, ich, das ist. Ich sehe, dass es auf jeden Fall sehr schnell ähm, seinen sein Weg findet, dieses Thema. In allen möglichen Prozessen und ähm, Aktivitätsfeldern, ähm, sowohl also, ähm, auf akademischer Sicht als äh, auch administrative Sicht. Und äh, früher oder später ähm, muss jeder, ziemlich Hochschule, sich damit abfinden, vor allem mit der Generation, die digital ähm, tägt, digital lernt. Ähm, und ja, jetzt viele, ähm, äh, die viele, viele Anwendungen, hat, die sehr einfach zu erreichen, aber auch das Leben viel einfacher machen. Für das also, ich sehe auf jeden Fall als sinnvoll, dass, mhm. ähm, dass die Welt der Akademie sich da auch dafür einsetzt. dass es tatsächlich so, DNA äh, eine Hochschule wird. Bei ISG denke ich, wie vielen anderen Hochschulen, wird es dann darum, dass es übergreifend in jedem Programm drin ist. Vielen Dank, vielen Dank. Ich hab, wir haben, gehen in die letzte Minute. Letzte Frage, wer will sie nehmen? Ich hoffe auf dich, Werner. Ähm, welche Frage haben wir in diesem 20-Stunden-Festival, oder 24 oder 26, die wir jetzt hier bislang miteinander verbringen auf dieser Bühne, noch nicht gestellt, die wichtig wäre? Ja, wenn ich das wüsste, hätte ich sie gestellt <lacht> bisher. Also ähm, was vielleicht ganz interessant ist, für mich ist es äh, neu zu sehen, wie Hochschulen da rangehen. Ich äh, lebe das ja im Firmenkontext und ähm, ich, ich weiß, die Prozesse da sind, wurde ja auch häufig hier ja auch äh, teilweise ironisch, teilweise ernsthaft mit, äh, also äh, erwähnt halt, sind langsamer und zäher und ähm, das Tolle an dieser Technologie ist und deshalb ähm, ich merke auch ein bisschen den Schub, den das auch so ein bisschen mhm. gibt, ja, ähm, äh, merke ich, dass also hier die Möglichkeit ist, schneller äh, mit Prototypen irgendwie ranzugehen, ohne dieses Mhm. Kritisches Bewusstsein ist natürlich der, der, das mhm. Kern, Kern der Universität, ja, aber ohne dieses immer erstmal, oh, wir brauchen jetzt eine hundertprozentige Lösung, wir wollen, dass es hundertprozentig sicher ist, das hat Andrulis ja. ja gestern auch so gesagt, äh, einfach mal machen, ja, also nicht in, in kritischen Fällen, aber es gibt ganz viele Sachen, die man mit dieser Technologie, ich arbeite ja. auch mit Schülern und Schülerinnen, ja, also die man ganz schnell machen kann und dadurch auch lernen kann, ja, und, ähm. Also die Frage halt ähm, der Umsetzung, vielleicht auch äh, andere Wege des Umsetzens zu gehen. Also mhm. Beta-Versionen erstellen äh, oder Alpha-Versionen oder einfach mit einem Mockup erstmal zu arbeiten. ja, Das habe ich äh, noch noch nicht gesehen bei den. Fragen die jetzt hier sollen oder auch bei den Präsentationen. Also das das ähm, hätte mich mal interessiert, wer schon so arbeitet. Ich meine, es gibt so Stichworte agiles Arbeiten und so alles so sind mhm. ne, also so Buzzwords und so. Und äh, das hätte mich noch ein bisschen interessiert, weil ähm, das ist die Gelegenheit, wirklich schneller auch jetzt äh, sich in diese Technologie reinzu äh, Okay, arbeiten. letzter Satz von dir. Ich, meine, ich finde, dass diese Veranstaltung ein bisschen die Frage nahelegt, wie kriegen wir eigentlich richtig gute hybride Veranstaltungen hin, auch in der Lehre? Ta-ta, ta, -ta, ta, -ta, ta, -ta. <lacht> Ich würde sagen, die Frage nehmen wir mit. Vielen herzlichen Dank. Tausend Dank, äh, liebe Madi, tausend Dank für euren, euer aller Input. Das waren die Lightning Talks Number Two. Vielen Dank. <lacht>